Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grafik 2 featuring mir und den Piraten. Hey, vielleicht finden wir Jack Sparrow. Oh, guck mal, der Skip. Lol, der ist einfach hier. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die <lacht> ja, Bucht richtig in der Nähe auch. der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Ja, ah, sicher. <lacht> auf dem Wanted-Poster. Naja, schlecht getroffen. Man weiß gar nicht mehr, Aber noch glauben du bist es. Mach dir nichts draus. <lacht> mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. <lacht> das ist Wie ein waschechter Pirat. Wie viel Barry habe ich denn? Was machst du hier? Hey, ich bin gerade aus Corinis zurück und jetzt warte ich darauf, ich dass Greg wieder kommt. Ich habe Greg in Corinis gesehen. Ich habe Greg in Corinis gesehen. Wirklich? Das ist Verdammt. Doch schon bekannt. Dann muss was schiefgelaufen sein. Oh ja. Er sollte das ist eigentlich es. längst mit unserem Schiff hier sein. Es wird wohl das Beste sein, das wenn ich nach Korinis zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Ja, dann kannst du aber lange warten. Er sitzt sich in Dexters Turm den Arsch platt. Ich glaube nicht, dass er nach Korinis zu dem Versteck kommt. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen, sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Wir das haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis erinnern? für ein Fasserum zu bezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Ist die Mistkerle wahr? haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber das als ich in den Sumpf Sache. kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist, das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Das Zwei von unseren eh besten ändern. Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft du wie hast sie. Auf die falschen Leute gehört. Ich hab doch eigentlich die Banditen... Stimmt, wir brauchen eine Banditenrüstung, ne? Ich hab doch eigentlich die Banditen im Turm gekillt. Hätte ich nicht einfach deren Rüstung klauen können. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings. Ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich das heißt gesehen, mehr, wie, wie Raven einige soll. von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. <lacht> ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Also, ich habe gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort Sache. gehorcht, bringt er eiskalt um. For Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, der ist auf jeden Fall sehr größenwahnsinnig. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Neue Quest! Angus und Hank sollten bekannt. sich mit ein paar von den Banditen vom Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei das uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine haben, die haben, haben sie mit Leute Sicherheit in um die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die, die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit hast. den beiden befreundet. Er ist noch jung. Wie nimmt sowas noch so richtig mit? Er ist, jung ist nicht noch jung und unschuldig. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie mhm. dabei hatten. Ganz ganz hatten. Solche das Säufer. mindestens 20 Flaschen. Na gut, 20. Kann ich verstehen bei 20 Flaschen. Wegen des Grogs hier. Komm, ich hab, ich hab doch den ganzen Jahresvorrat mit in meinen Taschen. Wegen des Grogs? Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Hier. Ja, äh, scheiße, ich hab doch nicht 20 Flaschen. Was? Ernsthaft? Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Lass mir sagen, ich habe keine 20 Flaschen Grog mit. Ich hab doch so viele gelootet eigentlich. Wo ist mein Grog? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das war doch seine Entscheidung. Was? Nur neu? Okay. Versuchen mal, bei ihm zu klauen. Ich habe für sowas keine Zeit. Aber ich brauch eine ich, ich so brauche ich eine Banditenrüstung. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Das Bist du auf. wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu du ihnen gehörst, die machen die Hackfleisch an. aus Nein, dir! So. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, gemacht. wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Wenn er wieder da ist, sterbe ich an Altersschwäche. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, au, au, au, immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Hm. Was kannst du mir über, über Francis, Francis manipulieren? Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain vertraut ihm. Deswegen hat er ihm auch wohl das, das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner also von den Jungs hier so. wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat das in der kleinen Höhle nördlich von hier seine also Schnapsbrennerei. So. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Das ist eine schlimme Sache. Hm, okay. Kannst du mich nach Korinis bringen? Geht das? Kannst du mich nach Korinnes bringen? Nee, ich fahre später. Klar. Ich hätte mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Don't drink and drive. Ja, Hast du was zu so verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Lagerbestände. Okay. Ja, der Typ hat nur leider ja, keine Mana-Tränke. Schade. Ich, auch nicht mehr ich nehme an, äh, die Hütte mit dem riesigen, mit der riesigen Flagge da, mit dem Piraten-Ding, äh, das wird wahrscheinlich Gregs Hütte sein. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Da eigentlich auch direkt einen Screenshot von machen. Ja. Und das wird Francis sein, ja. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es! Greg ist nicht da. Und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Musste aber rein. Ich brauch eine Banditenrüstung. Glaub mir, es ist auch für euch besser. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sage ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Gregg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen, aber also sie Keine oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Könnt ihr ihn auch vermöbeln? Wenn er das nicht sieht, Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Ich gebe dir 1.000 Goldstücke. Uh, das ist aber ein bisschen ich viel. Gar nicht mehr, wem man noch soll. Ich mach's trotzdem. Ich gebe dir 1.000 Goldstücke. Für den Verrat an meinem Kapitän ist das ein bisschen wenig, findest du nicht? <lacht> Du solltest aufpassen, was du sagst. Sonst ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Ich kann ja mal probieren mit äh, Gewalt. Na, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Was? Ich bin hier. Ich werde dir Respekt beibringen, du Landratte. Ja, ist ja gut. Mach ruhig. Oh, der haut aber rein. Scheiße, der macht zwei Kombos. Nein, ich wollte nicht springen. Scheiße. Okay. Ja, als Magier bin ich scheiße. Äh, als, als Nahkämpfer bin ich scheiße. Ey, ja, das wird nix. Nur mit 2000 Gold. Ich hab noch nicht mal 2000 Gold. Wenn überhaupt, wenn ich Glück habe, nimmt er 2000 Gold an. Hm. Kann ich ihn leider auch nicht ausrauben. Alles klar bei dir? Was ist los? Schick Henry dich zu mir. Du kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Äh, was? Nein, was? Das was was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also, wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten Eben. sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Korinis geblieben. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaffe das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere Ach, meine Arbeit Junge. machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vom Lager herum. Mach ich. Hoffentlich kann ich dann mit ihm zusammen dorthin. Du warst in Korinis? Ja, ich habe mich dann mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr für ein paar krummen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen. Voll Karriere um gemacht, Saade ey. Zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Ja, man, muss es weit gebracht. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen... Ja, ich hab das... Ich kann das schon. Vergiss es. Vergiss es, vergiss es. So. Jetzt haben wir noch so... Hier irgendwo muss noch die Höhle von, ähm, von dem Absbrenner sein. Oh. Uh. Grog. Nice. Nehme ich direkt mit. Ich meine, Wenn es schon hier so liegt. Cool. Haben wir schon elf Grog. Bestimmt könnte ich ihm auch Grog abkaufen. Hier, morgen war es doch, ne? Da hinten liegt noch mehr Grog. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. <lacht> ja, das kenne ich. Bei mir ist es mit dem Kaffee. Ich sich erstmal schön die Kante geben, um wach zu werden. Genauso. So, besser. Also nochmal. Was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch. Von Alligator Jack. Ich erinnere mich. Genau. Das Fleisch. Gib her. Bitteschön. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich habe ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen, wenn Greg zurückkommt. Können wir erstmal die Arbeit auf andere schieben? Tust du auch mal was? Hey, nicht <lacht> frech werden. Ich habe die wichtigste Aufgabe von allen. Ja, was ich denn kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Hm. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Alles klar. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? <lacht> er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Quack wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav, bretter sägen. Hm. Es wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu stehlen. Leg dich wieder hin. Ja, ja, ja. Aber zuerst. Warte, bis er pennt. Dann klaue ich mir ein bisschen seines äh, Rocks Rum. Bein rum. So. Ich Ob ich gehe in den Jagdtrupp. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Löcker. und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst ja den Respekt. Ja, Leute. Willkommen in meinem Trop. Ach, ich hau mich wieder hin. Ja, geh schlafen, du Penner, ey. Mach ich... Wollte ich sowieso alleine machen. Finde ich auch besser so. Können alle gar nichts. Da ist noch die Schnapsbrennerhöhle? Und wer ist das? Ach, das ist der Schnapsbrenner. Samuel, genau. Ah, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Grock bitte. Ich will mit dir über Francis reden. Hör mir bloß auf mit diesem gern, Captain Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Ich will seinen scheiß Schlüssel. Ich muss in Greg's Hütte. So, und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Haha, <lacht> Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn, Ja? du hast was, was er unbedingt haben will. Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Miene im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Hm. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. <lacht> wenn der Captain wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Sauber. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Nur ein ich will meine Ration Grog abholen. Ohne Grog macht ihr wohl gar nichts, wie? Richtig so. Hier <lacht> hast du... Genau so. Nur betrunken kann man hier arbeiten. Was also gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Bitte, ich mach mit. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Grog, da haben wir den. Ähm, wie viel habe ich 12? Ne, ich habe 13, dann brauche ich noch 7. So. Sauber. Geht da noch ein Alchemie-Tisch? Warte mal, dann gehe ich jetzt mal kurz ähm, zurück. Und Skip. Und gebe ihm die 20 Grog. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Norden. Ich denke mal, da hinten ist Norden und da sind ja die ganzen Lurker. Für sie sind es Lurker, aber für mich sind es Erfahrungen auf vier Beinen. Glaubst du wirklich daran? Oh, Skip. Wegen des Groks. Hier hast du deine 20 <lacht> Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Habe ich vor Jahren in einer okay. schreckigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen? Ja, der Karl sagte damals, er sei magisch. Uh, Keine Ahnung, da. ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ja, ich nehme einen Ring. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Und wenn er scheiße ist, verkaufe ich ihn einfach. Was war das für ein Ring? Ring der Erzhaut. Glaube ich, war es ja. Naja selbst ist er da nicht drauf gekommen. So. Dann wir, kümmern wir uns mal um die Lurker. Das sind keine Lurker, das sind Barane. Aber das geht auch. Da ist nichts so. Ich brauche echt viel mehr Mana. Das ist echt schlimm hier. Nummer eins. Oh fuck, kein Mana. Mann, ich treffe den schon wieder nicht, ey. Das kotzt mich so an. Ich habe den schon wieder nicht getroffen, ernsthaft? Das ist so verbuggt, ey. Das ist so verbuggt. Ich habe ihn eigentlich getroffen, man hat es ja doch gesehen gerade. Oh, wie mich das ankotzt gerade. Oh, Egal, dann können sich die anderen um den kümmern. Okay, der scheißt auf mich. Ey, das regt mich so auf gerade. <lacht> der wollte gerade morgen angreifen. <lacht> ich habe morgen gerade sowas von den Arsch gerettet und der weiß es gar nicht. Und der pennt da sehen ruhig. Oh Mann, ey. Es kotzt mich so an, dieser scheiß Bug, ey, dass man Monster nicht trifft, wenn sie genau vor einem sind. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, die Lurker hätten wir jetzt platt gemacht. Ich bin immer noch nicht Level Up, oder? Nee, ey, das dauert da noch ein bisschen. Hier haben wir noch eine Höhle. Lass mich raten, da drin ist ein Schattenläufer oder so. Das wäre mal wieder so typisch. Es, ohne Scheiß, es war so klar. Es war so klar, dass da drin ein Schattenläufer ist, natürlich. Eine riesige Höhle muss auf jeden Fall ein Schattenläufer drin sein. Los Leute! Und wie ihr backt. Scheiße. Wer killt die alle noch? Sauber. Jetzt haben wir hier einen Trank und noch einen Trank und eine Spruchrolle. Blitzschlag wahrscheinlich. Goldene Halskette habe ich bekommen. Sauber. Nichts zu holen. Okay, das war's auch schon. war was für eine Halskette? Da. Achso, einfach nur irgendeine Standard-Halskette bestimmt auch gut verscherbeln So war es das oder sind hier noch mehr? Ne, das war anscheinend. Ich hoffe mal, das war der richtige Stand. Ich eine Karte. Ja, das war der Stand im Norden. Also hier ist auf jeden Fall Norden. Gut, dann gehe ich nochmal zurück zu äh, äh, Gary. Was? Garrett? Nee, William. Ich weiß gar nicht, wie der Penner hieß. Dir auf jeden Fall deinen Arsch gerettet. Morgen, genau, was ich so. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch ja, schon? Ja, ich bin sehr fleißig. Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Ich weiß. Hier hast du deinen Lohn. Nur 150 Gold. Gibt sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. <lacht> und kippt sich selber ein hinter die Binde, Alter. Du bist so hoffnungslos. Oh Mann, ey. Das Zeug ist gut. Alki. Gut. In dieser Folge hatten wir viel Action, aber die Folge ist auch wieder vorbei. Danke fürs Einschalten und. Tschüss.